Willkommen zur neuen Folge Kochen für Zahnlose. Da ja, sind jetzt mittlerweile sechs Wochen her, ich die OP hatte und mittlerweile kann ich schon etwas besser kauen. Also richtig kauen noch nie, aber Zumindest ein bisschen mit den Zähnen zum Matschen. Und ich koche mir heute Blumenkohl, Baffi und Kartoffelmus. Ja. Fangen an mit dem Blumenkohl. Den werde ich jetzt erstmal bloß Blätter abmachen und den dicken Strunk abschneiden. Nachdem ihr das Gröbste abgeschnitten habt, Eigentlich nur in den Topf rein tun. So, ein wenig Salz drüber, ich mache es immer drüber, das läuft durch das abgedünstete Salz, äh, durch das verdunstete Wasser so, also dann eh wieder nach unten. Letzten Endes wird der Blumkohl, ich sag mal, zur Hälfte gedünstet. Auch hier ist, ich habe jetzt etwas viel Salz reingemacht, aber letzten Endes verläuft das durch das, durch das Wasser, stört nie. Bis es kocht auf volle Stufe und dann etwas runterdrehen und kochen, bis er weich genug ist. Könnt ihr mit dem Messer anpieksen zum Test? Ja. So, jetzt stellen wir die Kartoffeln. Ich mache für mich alleine Er so 5-6 Kartoffeln. Das reicht Stecker 2 Tage lang. Also wird nochmal aufwärmen am nächsten Tag. Da könnt ihr den Kartoffelmusch -Kartoffel auch einfrieren. Ist eigentlich auch kein Problem. Dann aber nicht gleich auf dem Herd in voller Stufe anbrutzeln, sondern auch erstmal mit kleiner Stufe aufteilen lassen und erst dann erst dann richtig kochen oder braten. Ich mache dann immer viel Butter rein und in der Pfanne oder im Topf. Darf Leicht So Für das Fleisch, ich habe gemischt Schweine- und Rindfleisch. könnt aber nach Geschmack auch nur Schweinefleisch oder nur Rindfleisch nehmen. Das bleibt völlig euch überlassen. Dann schneide ich Na, jetzt wieder leicht. Ich mache wieder eine Knoblauchzehe mit rein. kocht. Knoblauch sollte man aber schon in sehr kleine Stücken schneiden. Oder... Ich habe es noch nie probiert, ob das im Mixer halbwegs geht. Zwiebeln machen sich im Mixer eigentlich ganz gut, wenn man viele Zwiebeln hat, die lassen sich zumindest in dem Mixer, den ich hier habe, in dem Mixer, den ich hier habe, lassen sich Zwiebeln ganz gut machen, die werden eigentlich schön kleine Stücken. So, zum Bäffi brauchen wir noch Paniermehl. Der Sachse auch geriebene Semmel. Und hier der Bayer sagt halt Semmelbrötel. Ihr könnt auch selber eine, eine Semmelbrötchen, was schon getrocknet ist und nicht mehr, nicht mehr so zu essen ist, klein reiben oder Weißbrot. Oder im Notfall geht auch eine frische Sammel und im Notfall geht hier auch eine frische Sammel, die ihr äh, vorher zermatscht und dann halt mit Wasser auflöst und in das Fleisch mit rein So, ich habe jetzt weiter nichts da. So, das Fleisch wird mit den... Das wird zu viel. Das Fleisch wird mit der geriebenen Jammer schön durchgeknetet. bei 300 gramm reicht ein ei denke ich mal dann kommt noch ein ei dazu ich nehme ein ganzes ei immer aber ich bin der meinung man sollte kein halbes ei wegschmeißen es sei denn ihr habt noch irgendwas zu backen dann könnte man das Eigelb auch vom Eiweiß trennen und nur das Eigelb hin reinruhen. Dann würde ich aber vielleicht bei 2 nehmen, sonst wird es zu trocken. So, ja, wenn wir das alles schön durchgeknetet haben, brauchen wir die Hände noch gar nicht waschen. Dann nehmen wir uns erstmal eine Pfanne. Du so sagst, sie so auch einen Tiegel. Jetzt kommen zur Soße. Die mache ich mir ganz einfach hier. Ich schneide mir noch ein kleines Stück Speck ab. Ihr könnt natürlich auch den Speck weglassen. Und auch statt der Butter Margarine oder normales Quatschfett oder sowas nehmen. Aber ich finde mit Butter schmeckt das einfach besser. Und sehr ja, schnell verbrennt die Butter auch nie beim, beim Kochen und Braten. Wenn man das alles ein bisschen im Auge behält, ist das einfach mit Butter lecker. So, auch für die Soße machen wir noch einen her und ein Stück Zwiebeln. erstmal nur den Speck. für die Soße nehmen wir erstmal nur den Speck. Und wenn der ein bisschen gläsern ist, dann kommen die Zwiebeln, das Hackfleisch und. Knoblauch dazu. Weil ich das Tax leichter drinnen gelassen habe, ist es natürlich jetzt ein bisschen angebacken gewesen, aber alles noch im grünen Bereich. So, ja, wenn alles ein bisschen leicht angebraten ist, kommt ein Stück zu drauf. Hier vorsichtig sein, das Bett spritzt natürlich. Jetzt können wir noch ein paar Gewürze reintun. Alle Fälle Salz und Fässer. Aber nicht zu viel. Die Dose wird ein bisschen mit Mehl angedickt. Jetzt kommt noch ein bisschen Wasser rein. Könnt ihr ich ja ganz nach Belieben Ketchup, Tomatenmark, frische Tomaten, Paprika, ich habe jetzt allerdings auch Ketchup nicht da, außerdem ich esse am liebsten mit Ketchup drin. Die Soße kann auch lieben, noch nochmal mit verschiedenen anderen Zeug abgeschmeckt werden. Vorsicht, das ist sehr scharf. So wie ich im anderen Video schon sagte, äh, Kartoffeln muss mit Hand gestampft werden. Aus eigenen Schweiß und Blut. So Sahne. gut so guten appetit